willkommen zum Moodle Selbstlernkurs. In diesem Video geht es um Blockleiste konfigurieren. Unabhängig davon, welches Kursformat Sie haben, können Sie rechts für Ihren Kurs eine Blockleiste konfigurieren. Manchmal wird diese Möglichkeit übersehen, da es an Ihnen liegt, diese Blockleiste eigenständig zu konfigurieren. Die Blockleiste ist zunächst leer und muss von Ihnen gestaltet werden. Die Inhalte dieser Blockleiste sind für die Studierenden im Kurs direkt parat. Daher können Sie diese Blockleiste nutzen, um übersichtlich Informationen zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel könnte in Ihrer Blockleiste stehen ein Textblock, in dem die Ansprechpersonen sowie eine E-Mail-Adresse angegeben sind, ein Fortschrittsbalken, der den Fortschritt der Teilnehmenden dokumentiert, ein Kalender, in dem die wichtigsten Termine eingetragen sind, neue Ankündigungen, damit die Teilnehmenden immer schnell die derzeitigen Hausaufgaben einsehen können Vorausgesetzt, Sie nutzen das Forum für die Hausaufgaben. Wie können Sie etwas in die Blockleiste einfügen? Schalten Sie immer. Bald können Sie es nicht mehr hören. Hauptsache, Sie vergessen es nicht, das Bearbeiten ein. Drücken Sie oben rechts in Ihrem Kurs auf Blockleiste öffnen. Drücken Sie auf Block hinzufügen. Ihnen wird nun eine riesige Auswahl an Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Drücken Sie beispielsweise auf Textblock, um übersichtlich Informationen zur Verfügung zu stellen. Der Textblock wird nun Ihrer Blockleiste hinzugefügt. Drücken Sie in der Blockleiste beim Textblock auf das Einstellungssymbol und dann auf Textblock konfigurieren. Geben Sie Ihrem Textblock einen Titel und Inhalt und drücken Sie auf Speichern. Führen Sie dieses Prozedere auch mit den anderen Anwendungen, die Sie in Ihre Blockleiste einfügen wollen, durch. Fertig ist Ihre Blockleiste.